Ja, unser heutiges Experiment, wir wollen The Double Board bauen. Und aus diesen zwei Skateboards bauen wir dann The Double Board. Ja, das verbinden wir jetzt mit diesem... Ja, wir haben jetzt so ein Band dran gemacht. Das sollte das Teil festhalten. Ja. Geh mal kurz runter, geh mal kurz runter, Maxi. The Double Board is ready. Erstmal voll der Schock. <lacht> Nein, so Jetzt fährt's. So, Maxi macht jetzt die Testrunde von The Double Board. Mensch, gib mir! Das rollt schon mal. jetzt müssen wir die Straße ausprobieren. Boah. Ich mache sie Doubleboard-Länge. Ja, man sieht, es hat schon wirklich richtig coolen Sound, dann The Doubleboard. Das war das Experiment The Double Board, ich hoffe es hat euch gefallen.